Hallo, mein Name ist Robert Klemm und ich präsentiere heute den OSM Lurk Map Style im Umbruch als Lightning Talk. Hier ein aktueller Stand aus dem Projekt. Seit 2016 wurde der Lurk Map Style durch die Firma Lurk quasi geboren und seit 2019 durch die Firma Verco wiederbelebt, unter anderem mit neuen Features versorgt und der Style ist aktuell auch als WMS-WMTS-Service für den privaten Gebrauch verfügbar und frei nutzbar. Hier ein Rückblick aus dem Jahr 2020. Ähm, wir haben geschafft, ähm, einige Sachen zu verändern. Zum Beispiel haben wir jetzt verschiedene Ozean- und Kontinentnamen hinzugefügt in den höheren Maßstäben oder Zoom-Levels. Genauso haben wir die ICON-Darstellung verbessert. Die Docker-Stack wurde verbessert und hinzugefügt. Und wir haben komplett die Architektur und die Darstellung verändert und geändert. Leider haben wir es nicht geschafft, den Vektorteil als Schema oder als Style zu definieren und umzusetzen. Das planen wir aber weiterhin. Hier ein aktueller Stand. Was haben wir geschafft? Wir haben die Detailtiefe verfeinert, unter anderem mit neuen POIS. ÖPNV-Haltestellen sind da dazugekommen. Wir haben die äh, sichtbarer gemacht mit Namenbenennung. Wir haben Admin-Grenzen äh, verbessert. Wir haben neu hinzugefügt. Also keine neuen Grenzen in dem Sinne, sondern die Darstellungen sind jetzt auch feingradiger geworden. Äh, wir haben die Label-Darstellung verbessert. Wir haben ein Upgrade auf die neue mapnik version durchgeführt. Wir haben komplett den Docker-Stack äh, hinzugefügt. Wir haben die Import-Skripte diesbezüglich auch verbessert und verfeinert und durch das Upgrade der mapnik version ist auch komplett ähm, die ganze Geodatenhaltung in die Datenbank überführt und migriert worden. Das heißt, alle Daten äh, werden lokal in die Postgres-Datenbank überführt und verwaltet und bearbeitet. Hier, einen visuellen, hier eine visuelle Darstellung. Der Features. Wir haben neue Bundesländer, das hatte ich ja schon erzählt, hinzugefügt mit den Regionenbenennungen. Wir haben Hauptstädte drin, wir haben Autobahnabfahrten drin. Unten links könnt ihr in der Karte sehen, dass wir jetzt auch die Kirchen mit eingebaut haben, religiöse Darstellungen, also wir haben auch Mosche Moscheen drin und andere gläubische Institutionen. Rechts im Bild seht ihr die Bushaltestellen. Die haben wir jetzt mit einer Darstellung verfeinert, auch ein Clustering wurde hinzugefügt. Das heißt, wenn mehrere Bushaltestellen auf einem Gebiet sind, werden die in bestimmten Zoom-Level zusammengefügt und geclustert, sodass nur bestimmte Bushaltestellen dargestellt werden und gelabelt werden. Unter anderem ähm, haben wir ja die Bundesländer eingeführt, wir haben die Autobahnabfahrten hinzugefügt. Das hatte ich schon erwähnt. In der weiteren Planung haben wir eben vorgenommen, die Docker-Architektur oder Struktur auszubauen. Wir wollen das mehr automatisieren. Wir wollen auch ein, ein Stack äh, hinzufügen, wo komplett wichtige Tools zur Bearbeitung, Darstellung und zur, äh, also für den Produktiveinsatz äh, mit eingebaut werden kann wir wollen wir planen auch mehrere Karto CSS Styles äh, in den Docker Stack hinzuzufügen, das heißt, dass man über bestimmte Umgebungsvariablen den Style beeinflussen kann bzw. das Aussehen verändern kann. Unter anderem soll auch die Erstellung mehr automatisiert werden und die Steuerung soll komplett über Make Commands, also Terminal Commands ausgeführt werden können. Weitere Planung ist natürlich äh, die Darstellung und äh, eine weitere Planung ist die Optimierung von der Darstellung und Struktur, Datenstruktur. Eine weitere Planung ist die Optimierung der Darstellung und der Architektur des ganzen Lock map style stack Unter anderem haben wir uns auch wieder vorgenommen, den Vektorteil-Stack zu verfeinern und eben umzusetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der Lightning Talk ist beendet.